Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute mit den beiden Algorithmen von Kruskal und von Prim, beide sehr ähnliche Algorithmen. Deshalb auch zusammen in diesem Video. Voraussetzung für beide Algorithmen ist, dass sie zusammenhängende Graphen voraussetzen und diese Graphen müssen jeweils kantengewichtet sein. Was ist denn das Ziel von diesen beiden Algorithmen? Das Ziel ist, einen minimalen Spannbaum zu finden. Das heißt, man hat einen Weg, bei dem man jeden Knoten von jedem anderen Knoten im Graphen mit minimalem Weg erreichen kann. Und das schauen wir uns jetzt zunächst einmal beim Algorithmus von Kruskal an. Ja, der Algorithmus funktioniert so, dass jeweils in dem Graphen die Kanten mit geringstem Gewicht herausgesucht werden und sozusagen markiert werden, abgelegt werden, gespeichert werden. Und das geschieht dann der Reihe nach. Ja, Also, wenn man den minimalen Spannbaum haben will, dann fängt man mit den kleinsten an und nimmt dann immer den nächstgrößeren. Wenn die gleichgewichtet sind, dann kann man sich entscheiden, welchen man nimmt. Und einzige Bedingung bei dem Algorithmus hinsichtlich der kantenauswahl ist letztendlich dass keine kreise entstehen dürfen weil man will ja auch einen spannbaum haben und wie du siehst haben wir hier zunächst als geringstes kantengewicht die 2 bei der verbindung von a nach b dann die 2 bei der verbindung von a nach g dann die 3 bei der verbindung von b nach c und wie du siehst wenn wir jetzt bei den 6 angekommen sind und uns die 7 anschauen, dann geht das nicht, weil ein Kreis entsteht und auch bei der 8, die können wir nicht nehmen, weil dort auch ein Kreis entsteht. Also das geht nicht. Das heißt, die nächste Auswahl wäre dann die 10. Ja, kommen wir jetzt zum Algorithmus von Prim. Der läuft genauso ab wie der Algorithmus von Kruskal mit dem einzigen Unterschied, dass diese Kantensuche von den minimalsten Kantengewicht zum maximalen Kantengewicht. Diese Reihenfolge muss so gewählt werden, dass bei der Suche immer ein Zusammenhang besteht und nicht erst am Ende. Das heißt, wir dürfen nicht global gesehen äh, zunächst die niedrigsten nehmen, sondern wir fangen ja mit der niedrigsten Kante an, mit dem niedrigsten Kantengewicht und schauen dann beim Knoten, welche Kantenverbindung weist er auf zu weiteren Knoten, nehmen da den geringsten und fahren äh, sofort bis zum Ende. Und diesen Unterschied siehst du auch noch mal hier in dem zweiten Beispiel. Ja, das waren die beiden Algorithmen. Kruskal, Prim, relativ trivial, denke ich. Ähm, wichtig ist nur, dass man die Reihenfolge im Kopf behält, was jetzt was ist. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund und ciao!